Jetzt auf. Hä? Auf dem Was das war? Nein, nein, nein, nein. Ne, da am Strand, Bayrit Strand, da komm mal richtig rein. Weißt du was? Ja, ich esse am Neon. Ist es dir? Ja, ja. Schlaf, Badein, wir. Später wenn ich. Ja. Auto die ganze Woche. Eine Woche Automieten, Montag bis Sonntag. Na wir mal machen so. Aber ah, nicht mit meinem Oh! Oh! No. Oh! Oh! Das ist einfach nur Wasser, es fokkelt wieder. Arschlecker. Im habe ich gesehen, es ist Plastiktüte, die kann man drunter legen, setzt man Saar drauf. Na ihr zwei? Weißt du, ich ziehe mich jetzt raus mit mir. Mit mir hat man schon Spaß, ne? Ja, ja, ja. Am Strand hier, Beirut Strand, ein schöner Sandstrand. Ja, ja, aber heute nicht. nächste Woche. Woo!